Die Geburt von Jesus wird angekündigt Teil 1 der Weihnachtsgeschichte Das ist Maria Maria lebte vor etwa 2000 Jahren in Nazareth, im heutigen Israel. Eines Tages, als Maria gerade allein war, kam ein Botschafter Gottes zu ihr, ein Engel. Maria erschrak, aber der Engel redete mit ihr. Hab keine Angst, Maria, Gott wird dir einen Sohn geben den du Jesus nennen sollst. Er wird der Sohn Gottes genannt werden und wird für immer über die Menschen regieren. Warte mal, entgegnete Maria verwundert, das geht doch gar nicht, ich habe noch nie mit einem Mann geschlafen. Gott selbst wird der Vater sein und du wirst durch seinen Heiligen Geist schwanger werden. In Ordnung, antwortete Maria, ich liebe Gott und glaube dir, passieren wird, was du mir gesagt hast. Maria war verlobt mit Josef, der bald mitbekam, dass sie schwanger war. Eines Nachts überlegte er, was soll ich jetzt tun? Das Kind ist nicht von mir. Ich könnte sie öffentlich anzeigen, aber dann wird sie wohl bestraft und getötet. Vielleicht ist es am besten, wenn ich sie einfach heimlich verlasse? Als er noch so darüber nachdachte, schlief er ein. Im Traum sah auch er einen Engel, der ihm sagte, Josef, heirate Maria, das Kind ist wirklich von Gott. Nenne ihn Jesus, denn er wird die Menschen von ihrer Schuld befreien. Also heirateten Maria und Josef, aber sie schliefen nicht miteinander, bis Jesus geboren war.